Sag dir dann Bescheid, wenn ihr fertig seid. Jo, wir sind Und, cool. bis dann. starten, genau. Füß. Mit der Konzentration, wir greifen an. Uhr ab. Hornigun. Ich, dro ich drohne oben. Was nehmt ihr? Ich... ich. ne? Ich drohne oben. Falls ihr unten... Diffusor. Diffusor. Hast du gehört, Baby? Was die drohen oben? Ja. Ich mal, Benjamin? ja, danke. weise weg das hier weg. Ich stelle meine Drohnen da hinten. Da standen jetzt schon zu oft Leute rum. Ja, geh ja. mal einen Spot entdecken. Die sind, sind oben. nicht unten. Sind okay, oben. dann hat sich das erstmal erledigt. Wir haben cup äh, liegen. Drohnen alle. Nicht nach oben. Mira-Window auf dem Horrorway. Okay. Und um, Wie wollen wir dann pushen? Wir haben die Mira-Window auf dem Ja, wissen nicht. Meine Drohne ist ja kaputt. Ich stelle mich zu Big-Window. Ja, über Armory und okay. Größen. Ding, Ding. Ja. Erstmal planen um, äh, über Master Bedroom. Na gut, wir können theoretisch ja auch diesen Push über äh, ich meine das ist jetzt egal, aber diesen, diesen Push über Big Tower könnte man theoretisch eigentlich immer machen. Schaden würde das auf jeden Fall nicht. Wollen wir was machen? Jetzt haben wir noch Ne, jetzt würde ich. bin vorausgesetzt, sollte ich drohen kurz. Nee, wir können ganz normal machen. ist auf dem Armory Hallway. Master-Bedroom ist frei. Der hat den Baum war auch, weil ich den Arsch kannst du versuchen, dich langsam Richtung White-Stairs vorzuarbeiten? Es ist 3, äh, lang, ja. Ja, weil das wäre ja, dann am Ende ganz wichtig ist. Jäger ist jetzt, äh, im Generatorraum. Haben wir jetzt trotzdem eine Drohne in Assembly? Äh, ne, ich glaube nicht Kann einer ähm, jetzt in Armory gehen oder Die Hedge, äh, wie von der Küche ist? Die können alles vom Spot und die Küche Mach auf In Armory, dann in Armory, in Armory. Habts gehört? Was? Ja, was? Ne die, die Hedge von der Küche ist auf, die können vom Spot in die Küche Einer weit der Okay, okay, okay. Kriegt ihr das hier oben selbst hin? Weil dann ja. würde ich nämlich runtergehen und will helfen Äh Am okay. uh, Bandage Howers der ist aber nicht. Okay. White Stairs. Ist Rook. Einer ist in äh, Kids drin. Leaschen. Geh mal so über White right Stairs. Das würde ich eigentlich gerade machen. Okay, war's klar. White Stairs ist Road. Geh du hier, ich geh rüber zu den anderen. White Stairs ist noch einer. Äh, also, Armor ist erstes Auto. Also ich ben smoke rein, ich der smoke der rein, Welt. dann nach ja, hinten, ne? Einer. Ja, sorry, sorry, sorry. Guter Job, ich ja, ja, ah, ihr? Ja, ich hab wirklich right Wo Guter Job, ich bin wirklich schnell. Guter Job, ich Stell dich auf dem Balkon oder so. Spielt nur mit Lobzeit, Zeit Leute. Wir müssen noch Zeit rausholen. Stell dich auf dem Balkon oder sowas. Relativ weit weg. Er schafft das glaub ich nicht aber. Ja geht dort und das ist gut ja. Bleib schön. Ich glaub. Warum hofft man, dass kein Headshot war? Aber. Good job. Äh, darüber reden wir jetzt mal nicht. Ja, das war jetzt auch Headshot. Nee, nee, das war kein okay, nee. Nee, war, war die Schulter. Habt ihr nicht gesehen? Die Schulter hat. Ah ja, oben. Halt. wir runter oder hoch? Runter, hoch. Ich, würde sagen noch, ich würde eher nach oben gehen. Okay, hoch. Äh, was braucht er? Im Bandit. Äh, äh. Jäger ist nicht schlecht. Weil wenn die viele Granaten haben und so, ansonsten. Ich versuche mal Big Tower zu gehen. Ja, Alles ich geh da Connector, oben ging Ich bleib äh, Master Battle drinnen. Macht irgendjemand Armory back dazu? Ich mach auch mein Rewid dazu. macht das zweite Window bei White Stairs, ne? Ja. Oh, nein. Alles safe. Und da bitte darüber, vielleicht müssen wir aufspringen. Ja, ja aufschießen halt. halt. Äh, mu mu muss ich da auch noch über die Granate gehen? Was? Deine Granate in Halt Pack? ich sonst immer? Oh, von hier. Nein, nicht daran, bitte. nicht daran. Jetzt noch irgendwo anders. Warte, ich mach gleich die Twitch-Drohne. Die Drohne Twitch ist weg, die erste. Good job. Die haben die Twitch halt, ja, okay. Hm. <lacht> Schön. Hm. Jetzt ruhig spielen, ich denke, da einer kommt wahrscheinlich hier äh einer. Ist auf Small Tower Big Window, Double Window ist jetzt okay. offen. Aber wir kommen wahrscheinlich auch jemand. Kommen die denn her? Ich hatte Fenstern ist niemand. Hinten ist äh, irgendwann wahrscheinlich jemand. Master Bedroom ist auch niemand. Ist da einer? Fällt oder so? Einmal ja. auf dem Dach. Der hat überhaupt nichts so gecheckt. Boom! Ähm, Big Window. Big Window, okay. Schade. Ja, die haben meine ja, Auto. Vor, vor dem Double Window, oder was? nicht Die Beine. An den Double? nee. Big window. Doch, an den Double. Du bist grad hier drüben Armory getrunet. Wenn der dem Kids-Windows hängen Sachen. Jetzt ist da alles ruhig. Wurde gespottet. Dann komm ich jetzt zurück. Ja, mach hier du drüben ist jemand. Ich gehe über White Stairs. Da, okay. Main Stairs auf jeden Fall jemand. Dann kann ich auch versuchen über Main Stairs zu kommen. Der ist wahrscheinlich jetzt ein Bedroom da drinnen. Da ist eine Ja, ein Bedroom ist einer. Linkt ab. Okay. immer noch vom Binde. Der ist draußen. Ich hab einen. Einer war da draußen vom Fenster. Ich bin du. Echt? Nee, der ist bei mir hier auf dem Balken. Der ist noch der. Ist der Balcony. Okay. Balcony. Bei der Blumen, du warst sehr ruhig jetzt, dass wir ich nicht probieren. So der drin irgendwo auf dem Boden liegt, ja. Glaub ich. Der ja, nicht mehr. Gut, schon. Ja. Jetzt muss mir definitiv neues Herz bekommen. Was hast denn du äh, bei... Äh, wie ist denn das? Bei, äh, uh, ja. Yeah. Bei Dynamic Range, das hast du nur da eingestellt. Dynamic Range, wo ist denn das? Dynamic Audio. Range, das ist bei Audio. Äh, uh, Hi-Fi. Hi-Fi. Macht Night. Nach Night Mode. Weil bei, bei Highfly hast du halt quasi. Da ist alles, was halt leise sein soll, wirklich sehr, sehr leise. Und alles, was laut sein soll, sehr, sehr laut. Also Schüsse sind sehr laut und Schritte sind sehr leise. Und wenn du Night Mode machst, wird das alles angegleicht. Da hast du ah. Schritte lauter und Schüsse leiser zum Beispiel. Also. Ne? Hm. Schüsse sind immer noch lauter als Schritte. Aber, aber, aber, ich, nicht so groß. aber ich. ich hoffe, dass du beispielsweise, wenn ich jetzt termite ladungen mache. Dass das ist dann auch trotzdem wieder oben glaube ich, ja, also du, du hörst oh. schon immer noch sehr laut, aber, aber die, die, die, die, die ich meine ich, mein, ich, ich, ich, ich meinte, ich meinte eigentlich halt, damit laden welche mache hier, Bennett Trick, dass sie trotzdem so, also, gehen, ja, gut, das, das musst du mal rausfinden. Das kann ich jetzt nicht genau sagen, ob das laut oder leise wird. Das können ich wir ja, können wir mal ein Custom Game haben. ist also so großen Unterschied macht das nicht, also, ein bisschen, Nein, ja, aber, also, also was, ja. Schritt, was Schritte betrifft, schon da, finde ich, hörten wir es schon ganz gut. Weil du hörst Leute schon viel eher, die sind weiter weg und du hörst die Schritte schon lauter. Ja, aber es ist trotzdem halt besser, wenn du ein neues Headset hast, als die Einstellung da machst. Das hilft ein kleines bisschen. Neues Headset schadet nicht, aber die Einstellung... Dasselbe Headset wie ich, glaube ich. War das so was. hier? Ne, ich habe aber, das war die Wireless-Funktion. Ja, aber sehr krass. Wireless nervt mich gerade extrem. Ähm, wir über Bit Wir können wieder Master gehen. Okay, also normal. Ja. Masters. Warte, ich wohne gerade mal. Master nochmal. Ich. Dann ist jede Ecke wieder, zu Master ist komplett frei. Armory ist. Äh, Armory ist Jäger. Ja, ansonsten ist hier niemand außer Jäger in Armory. Heißt die Roam alle oder auf? Einer ist, ähm, White Stairs. Und einer, ähm, Generatorraum. Das weiß ich nicht, soweit bin ich nicht vorgedrungen. Habt ihr den Jäger? hab den ist tot. Ihr müsst aufpassen auf Armory, ich erinnere mich. Ja, ich weiß, ich, ich, ich hab Armory schon. Amri ist tot. Ja, komm. Ja. Sehr schön. Schönes Crossfire. Äh, Kitchen Hedge ist wieder offen. Da ist einer zu ist los gewesen. Ja? Mira ist ein Kids, Mira Kitz. Kids. Ich würde hochkommen schön. zum Blenden. Ach ne, Whitez ist noch einer. okay. Oh, er ist tot. Äh, Whites nee. White ist tot. Okay. Lieschen ist, ist, ist tot, Lieschen ist tot, Lieschen ist tot. Letzte. Zwei. Letzte Mira ist hier drüben drin. Äh, ich, ich smoke mich rein und brennte Die ist dahinter im Klang Oh, der liegt raus, der Diffuser. Ja. Ja. Oh, fuck, in der Mira-Window. Das müsste ziemlich voll gesmoked sein, die sind gar nicht mehr. Nein, ich war fast fertig. Die ist, die ist äh, am Big Window. Push die, solange ihr Cover von dem Rauch habt. Schön. Oh, oh. Ah, oh, oh. Hä, wo, wo war sie denn? Nein, die die war Big Window, als sie mich ja, gekillt hat. Die, die ist von, von dem Spot drüben über die Rotation. gebrochen. Aber ah, ah, wirklich, wie schön der Rauch sich langsam löst. Na, puh, hallo. Ja. <lacht> hallo ja ich dachte ihr ja, habt Big Window, hab ich genau hingeguckt. Sorry. Ja, ich nee, ich, also ich stand also äh, halt nicht ich Du ja. hättest lieber auf der anderen Seite müssen spawnen oder lieber äh, in der Mitte planten. Ja, ja na, ich, wie gesagt, ich dachte die haben ja. Was muss ich jetzt machen? nimmst du Also warte, so, ich nehm Smog, sorry, ich, so, ich, ich nehm Smog, Oh diese Scheiße! Würde ich mir am besten sein, dass beispielsweise jetzt äh, Vincent und hier Lukas da von hinten hochgehen, nicht nach vorne. Weil von vorne äh? kennen vor wir eher um mit Jacke, vielleicht nicht wie man Achso, ja, das können wir machen. Das ist ja echt egal. Ich gehe eh ich weiß, hinten rum. Weißt du, aber eh kein Jacke. Ja, aber. Aber weißt du, so, so das ist als der Fehler. Was also, hier um hier oben, aufzumachen, zuzumachen, alles Ja wie, wie immer, die eine, eine, die Blue Hedge und, die Blue Hedge machst du nicht, die machen Vira oder Smokes, ist egal. Du machst die, die komische Kante da. Äh, ich die haben die Geräte alle hinten gesetzt, Michael, ich hab meine für die erste Nein, aufmachen, aufmachen, auf, aufmachen, ja aufmachen. Blue Hedge. Oh. Sorry. Ja, die hier oben quasi über Deconstruction-Ding. Ja. Ja, genau. äh, um nochmal auf die CPU-Thematik zu kommen, ich bin jetzt bei gerade 80 äh, Können wir das nach nachher machen? Ja, natürlich ja. ja. ja, klar, ich muss kurz einladen. Weil ich das gerade sehe. Äh, für, kannst du vielleicht ähm, Kameras gucken? Kannst ja, du bisschen, Kameras gucken? Also. So, so, so ein bisschen, ja. Bobby ist da ich hab ein Schild, wer nicht Bro. Die drone Ja. Ist ist tatsächlich. Brauch dich noch für die Impact-Oben, dann kannst du sterben. Hätte ich übrigens offen jetzt, ne? Ah, Hatch. Naja. Ah, Wenn die unten drauf pushen, dann Bescheid sagen, ne? Soll ich mal mit Rotation holen machen? Nee. Warte noch. Attic. Mindestens bei eine okay, so. Minute machst du es. Kann sein, dass die meinen Mira-Window abmachen. Da ist aber Bände davor. Nee, die haben vercatchert, die haben Deswegen. Deswegen sage ich, was könnte passieren. Oh, die haben sich gerade gegenseitig abgeschossen, glaube ich. Äh, einer ist hier armory So Dann stairs. stairs, einer stairs. Mainstairs. Mm -hmm. armory Stairs. Okay, dann kommt der vielleicht jetzt oben durch den Etik. Ne, der, der ist ganz. Der ist runter. Stairs runter. Der Drohne okay. Ich glaube, der ist hier vorne Ja, geht, geht jetzt nach oben, vielleicht macht der Attic oben auf Dann warte noch kurz Machen wir äh, den auf Okay. Ich geh kurz Basti helfen und dann komme ich Lukas Mach oben auf Lukas, wir gehen von hinten Warte, warte, bist du oben mit? Rechts da links? Scheißegal. Ich gehe hinten oh. über Weiz zuerst. Äh ja, die wollen mich glaube besmoken und.. Oh shit, ja, treibt mich aus meiner Ecke raus. Ich musste meine Ecke verlassen. Einer ist Garage, einer Garage, fast tot. Die wollen pländen. Garage tot, garage ja, tot. Ist, ist, ist, ist. Oh, einer fährt einer, einer, einer. Ah, ich bin gedauert nicht draußen, um mir leid. Draußen, Thatcher. Auf der rechten Seite weiter. Oh ja, Hier ist die andere Waschmaschine ist Ibana noch. Hier ist die andere Waschmaschine, Ibana. Ibana ist unter der Waschmaschine. Okay, oder war sie. Ich War noch so drin? Fuck, Alter. Der ist, denke ich mal. Ja, nice. Ja, Pass auf wegen Claymore eventuell? Good Job. Good Job. Good Job schön also das Link hat gut funktioniert die hatten dich zwar dann auf dem Schirm ja. weil du als erstes angegriffen hast aber mich hatten die überhaupt nicht auf dem Schirm und ich wollte dann halt so ein irgendwie ein bisschen zu den Nein aber äh, so nee, es war, war genau richtig war genau richtig aber wie der Thatcher vor allem ja auch der ist dann weggegangen weil ich dann auch noch gestorben ist von den Thatcher. vielleicht hat er gedacht dann okay mehr sind bestimmt nicht oben so wichtig ist halt mhm. nur das Timing, dass wir im richtigen Moment losrennen und das war, ja. glaube ich, auch richtig gut in dem in dem Fall jetzt. Die sind oh, jetzt wahrscheinlich. Oder oh, oh. oh, ja, äh, wollen wir vielleicht, mal, wir vielleicht mal eine Valkyrie mitnehmen statt ein Bandit? Dass wir vielleicht unten vielleicht eine Cam reinmachen, dass wir genau auch sehen, wo die Planten vielleicht. Ja, mit Bandit hast du halt, dass das Mira-Wind und nicht direkt weg ist, weißt du? Mhm. Das ist halt der Vorteil. Ja. Also das Ding ist, ich konnte halt, ich hätte es ja gesehen, wo die Planten ich konnte es aber nicht, weil die die Wand aufgespenkt haben mit einer ash Charge und die, das Fenster mit einer e Ladung und ich muss halt dann aus der Ecke rausgehen und mhm. konnte halt schlecht den Plant hinein. Ich habe probiert, aber es ist halt kacke. Ich bin halt dann aus dem anderen gewirkt. Ich bin oben. Ich habe keine Treude mehr. Dann mhm. müssen wir ich habe meine, Standort meine ist äh, Meeting. Kann Lukas nacht. äh ne. Fährt er so wie schon Tower. Er kann ja auch da gucken. Ich stelle meinen Brunnen rein, sammle die dann auf. Also ja. ja, trotzdem kannst du dann gucken, ob da jemand nach hinten kommt. Ja, ja. ja, das auf jeden Fall. sieht nicht danach aus, würde jemand Meeting spielen, aber ich nicht, bis, jetzt, bis, bis jetzt ist auch keiner nach oben gerannt. Bis jetzt noch keiner nach oben. Okay. Oben ist jetzt doch kommt ganz clear. Ganz clear. Oh, ich Small, ja, ah, Small Bathroom ist clear. Die andere Bathroom auch. Du hast, du hast aufgemacht dort, ja, ne? Ja, ich habe aufgemacht, ja. Weißt was? Oben du... ist clear hier. Oben das? ist clear, ne? Ja, oben ist clear, ja. Dining? Vogel okay. okay, shit. Also ich bin Dining drinne, ich lebe ja. noch. Kitchen hoch. Gut, ist alles clear Kein Kick zu sein, ja Keine Invitation, haus ich, ich guck mal, White Stairs irgendwas Aha Meeting ist auch immer noch clear. Auch clear Ja das ist ich auch clear Ich hab auch schon die Drohne in Meeting Dann Eventuell aufmachen Ethik. Ich weiß es nicht, aber äh. Nee, Ethik glaube ich nicht Ich kann das noch mal kurz Etik drohen, wir haben ja noch viel Zeit das Die alle also unten Oh, fuck my life Alter. Etik ist frei, Etik ist ja, frei. Ja, ja, ich mach bloß erstmal die Safe. Ja, nee, ich stell ich meine zweite Drohne einfach an Etik. Das war, wenn da jemand rotiert. Meeting noch frei. Meeting sollte auch frei sein. Wir haben eine rote Ja, da waren welche. Sagt da. mir, okay. wenn, wenn ihr blenden wollt. Warte, ich komm runter. Ich, bin äh, ich du mach gerade Du guckst durch dann. das Loch dort, ne? Ah, ja, ja. So Bist du fertig? Hast Okay, dann mach ich. Ich mach. Ich hab' das raus. Ja, ich bin das raus. Ich Die, die mein Meeting gucken. Oder kennen Ich, gucken? ich Camp. Bin Meeting. Ich hab die Ecke weiterhin. Ich hab den Hallway. Einer ist immer okay. Noch einer hinten, aus der rechten. Er traut sich nicht so richtig, dass die safen jetzt. Einen. Einer hinten, Big Tower. Ah, Big Tower, ja. Big Tower Jäger. Aber schaffen sie nicht mehr. Ah. Oh. Unten einer. Sehr schön, sehr schön, Jungs. Ja, gut. Ja. Ich mach das super gerne, dass ich da droppe, da, weil ich so abgelenkt da. Ich hab da gerade zwei abgelenkt, dass ich die 4-1! Gefällt mir. Gefällt mir.